Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um das Thema gehen, wie schreibst du das perfekte Listings und welche Fehler machen eigentlich die Leute da draußen am meisten? Wie kannst du dich am besten wappnen, um gegen deine Konkurrenz wirklich vorzugehen und da wirklich dich durchzusetzen? Wenn euch das Video gefällt, lasst uns einen Daumen da und abonniert den Kanal jetzt genau. Habt ihr Zeit dafür. Wir freuen uns über jeden Support und jeden, der dabei ist und sich die Videos anschaut. Aber darum soll es erstmal gar nicht gehen, denn wir wollen jetzt uns einmal anschauen, warum sind manche Listings gut am Konvertieren und manche nicht und worauf kommt es wirklich an. Wichtig ist, die meisten Leute wirklich und die nehmen, so, die nehmen so viel Zeit auf sich, um das perfekte Produkt zu kreieren, die perfekt, also wirklich das perfekte USP und und investieren da unglaublich viel Zeit rein und vergessen dann die Zeit auch wirklich beim Listing nachzuholen, beziehungsweise das ist da euer Marketingkanal, das ist das, was ihr am Ende was zur Conversion für, das hatten wir schon in den vorherigen Videos immer mal wieder. Das ist das, wo ihr ebenfalls sehr viel Zeit investieren solltet und wirklich nicht das Ganze aus den Augen verlieren solltet. Ne? Gerade die Produktbilder machen einen riesen Punkt in dieser Conversion Rate äh, aus und das solltet ihr nicht vernachlässigen. Das heißt, investiert wirklich. Zeit in die Zielgruppenanalyse und macht euch Gedanken, wie euer Listing wirklich performen kann. Und mit den Tipps, die wir euch jetzt mit an die Hand geben, wird euch das sicherlich ein bisschen leichter fallen. Von daher würde ich sagen, lasst uns direkt mal reinstarten mit dem ersten Punkt, die Produktbilder. Ne? Weil die Produktbilder halt erstmal das sind, was den, ich sag mal, Käufer, der am Ende auf der Plattform ist, erstmal als erstes catch. beziehungsweise im Zweifelsfall erstmal das Titelbild. Da gehen wir jetzt auch mal ein bisschen näher drauf ein. So, wir sehen schon, also Rest macht 50% aus, Titelbild auch, ja. Warum macht das Titelbild so viel aus? Weil das Titelbild, ja, ist das, was den... Käufer am Ende des Tages erstmal auf euer Produkt lockt, damit er sich die anderen Bilder anschauen kann. Wenn das schon nicht gut ist, dann werdet ihr eine schlechte Click-Through-Rate bekommen, ja, und das führt dann zu keinem Kauf am Ende des Tages. Deshalb achtet darauf, dass das Titelbild wirklich perfekt ist und die anderen Bilder logischerweise auch. Jetzt kommen wir zur Reihenfolge der Bilder, ja. So, wenn wir ein besonders funktionales Produkt haben, ja, wo es wichtig ist, dass die Features, die Details gegenüber der Konkurrenz herauskristallisiert werden müssen, dann ist das zweite Bild. Nach dem Titelbild, was kommen muss, ein Bild mit Features, ja, ist es so, dass ihr ein besonders großes Set habt, ja, ist das zweite Bild der Lieferumfang ja, und spätestens dann das dritte Bild der die Features und beim anderen dann halt umgekehrt das dritte Bild der Lieferumfang. Und dann ab dem vierten, fünften, sechsten Bild könnt ihr nochmal, siebten Bild, könnt ihr nochmal ein paar andere Bilder zur Verfügung stellen. Das heißt mood oder beispielsweise nochmal einzeln auf die Bestandteile eingehen, das Material, das was halt besonders ist. Ja, Wichtig ist, dass ihr bei den Bildern halt wirklich, ja. also wie gesagt, zweites Bild ist dann entweder Features oder Lieferumfang, kürze ich mal ab. Und wichtig ist halt, dass ihr bei den Bildern halt darauf achtet, ja, dass ihr wirklich catchy Words nehmt, ja. Das heißt, etwas, was konvertiert. Wenn ihr ein wirklich technisches Produkt habt, geht in den Bildern auch viel auf die technischen Details ein. Knallige Farben, knallige, also dass das alles direkt ins Auge springt, was wichtig ist, ja? Guckt, dass ihr nicht zu viel um den heißen Brei herumredet, sondern wirklich, ihr habt ein Bild, ja, oder ihr habt ein paar Bilder, aber auf einem Bild. Wenig Platz für Text und schaut, dass ihr so wenig Text wie möglich, so gut wie möglich das Produkt beschreibt. Das ist, wie, wie gesagt, Relevanz herstellen und das ist wichtig bei den Produktbildern. Ja. Die Produktbilder sind das A und O, spart auch nicht dort. Ja. Wir sehen das immer wieder, dass Leute dann irgendwie hingehen, das perfekte Produkt haben, wirklich super Qualität, aber schlechte Produktbilder, weil sie gesagt haben, hier investiere ich 200 Euro in Produktbilder, das funktioniert nicht wirklich investiert in die Produktbilder. Ihr spart euch langfristig so viel Geld in Werbung, weil mehr Leute klicken, mehr Leute kaufen, in generell Conversion Rate. Das habt ihr, egal wie viel Geld ihr da ausgebt, wenn ihr ein gutes Produkt habt und gute Produktbilder, dann holt ihr das Ganze immer wieder raus. Ja? Kommen wir zum zweiten Punkt, der auch nicht zu vernachlässigen ist, der Titel. Der Titel ist auch noch ein wichtiger Bestandteil, warum einfach so, weil es ebenfalls zu so Click-Through-Rate, wie wir ähm, gesehen haben, beiträgt, weil... Was sieht der? Im zwar den Titel und die Bilder. Die Bilder natürlich mehr als den Titel, aber auch den Titel. Das heißt, der Titel sollte möglichst nicht 150 Zeichen überschreiten ja, und sollte lesbar sein und im Optimalfall keine Stolpersteine enthalten. Das heißt, lest ihr wirklich mehrmals durch, ja, dass er lesbar ist und keine Stolpersteine beinhaltet. Ja, und hier müsst ihr schauen, dass ihr auf 150 Zeichen so einen Titel kreiert, der euer Produkt allumfänglich beschreibt, alle Features, alle ich sage mal, Liefer-Sachen oder ich sag mal, euer komplettes paket irgendwie beschreibt. Und das müsst ihr in den Titel kriegen, ja. Es ist nicht gut, Keyword-Stuffing im Titel zu machen. Ihr habt genug Platz in den Bullet-Points, in der Beschreibung. Alle Keywords, die ihr im ganzen Listing untergebracht habt, die werden gleich gewertet, egal wo sie stehen. Ob sie im Backend stehen, ob sie im Titel stehen oder in der Beschreibung stehen, ja. Das hat Amazon irgendwann mal aufgehoben, dass der Titel das Relevanteste ist, die Bullet-Points danach, dann die Beschreibung und dann die Backend-Keywords. Nein, mittlerweile kombiniert Amazon jedes Wort mit jedem Wort. Das bedeutet, wenn ihr da irgendein Wort im Backend habt und ihr habt ein Wort im Titel, kombiniert Amazon das seinem Keyword zusammen, ja, potenziell. Das heißt, egal wo es steht, ist es relativ uninteressant. Deswegen Titel und Bullet Points lesbar machen. Genauso die Beschreibung, EBC oder sowas halt. Ne? Aber gerade der Titel muss in einem durchfließen, ja. Dass der Kunde keinen Steuerstein hat, um anzuhalten und darüber nachzudenken und nicht auf sein Listing zu klicken, sondern in einem durchdenkt, das klingt gut, ich klicke drauf. Bild passt, Titel passt, ich gehe jetzt drauf. Das passiert als unterbewusst, ist aber ein psychologischer Effekt. Wenn jemand irgendwo dran hapert und dann kommt irgendwie Unsicherheit hoch, ja, dann klickt man nicht drauf, deshalb darauf achten. So, kommen wir zum dritten Punkt. Logischerweise hatte ich eben schon erwähnt Bullet Points, ja. So, und hier sehe ich auch immer Fehler, die wirklich viele Leute machen. Viele Leute fangen am Anfang immer an Emoji zu machen. Ist nicht unbedingt Amazon richtlinienkonform, ist aber in Ordnung. Da wird Amazon nie was gegen machen. So. Ähm, das Thema ist, was, was dann passiert, ist eigentlich nicht das Gute. Erstens bei den Bullet Points. Ja, die Leute lesen sich die ganzen Bullet Points niemals durch. Das heißt, der erste, die ersten Worte sollten immer groß geschrieben sein und auf das, was in diesem Bullet Point folgt, komplett eingehen und ein Feature sein. Hier sollten Magic Words eingebracht werden, ja. Fantastisch, unglaublich, ja, ähm, besonders. Und solche Themen halt, die das Produkt wirklich in einem sehr guten Licht stehen lassen. Das heißt, dass er die ersten Worte, das erste Wort groß geschrieben, kurz das Feature, zum Beispiel besonders geeignet für Kinder. Ja? Und dann folgt danach, warum das so ist. Ja? Oder besonders geeignet für Boxspringbetten. Dann folgt, warum ist das besonders dafür geeignet. ja, Oder unglaublich einfache Montage anstatt einfache Montage. Bringt Magic Words mit unter, weil das konvertiert. Ja? Das ist das, was die Emotionen des Käufers irgendwo veranlagt und anspricht. Und darauf müsst ihr achten. Versucht die Bullet Points so aufzubauen, dass die ersten paar Wörter dick geschrieben sind. Danach die Erklärung folgt, warum das so ist. Ja? Dann seid ihr eigentlich ganz gut aufgehoben. So, Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Beschreibung bzw. der EBC. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr habt eine Marke angemeldet, würde ich immer ein EBC Anmelden. Ein EBC konvertiert immer besser als eine Produktbeschreibung. Immer. Ja? Egal, wie der EBC erstmal aussieht, er konvertiert immer besser, weil Bilder besser konvertieren als Text. Das heißt, ihr solltet schauen, dass ihr den EBC wirklich möglichst anschaulich macht. Ja? Fangt die Features aus den Bullet Points auf und versucht, sie noch besser darzustellen mit Bildern. Ja? Nehmt nicht nur die gleichen Bilder wie aus den Fotos, sondern kreiert neue Bilder, kreiert eine Brand-Story dahinter, kreiert, warum sollte jemand bei euch kaufen, warum ist diese Marke so toll, warum seid ihr so toll im Gegensatz zur Konkurrenz? Versucht das hervorzuheben. Wenn ihr irgendwelche Siegel habt, ja, ob es TÜV ist, GS, Ökotex, FSC oder sonstiges, bringt es im EBC unter. Da ist der richtige Punkt, um wirklich allen möglichen Stuff, den ihr sonst in den Bullet-Points, in den Bildern nicht unterbringen könnt, auch unterzubringen. Vergleichstabellen mit mit anderen Produkten, die ihr vielleicht noch habt und, und, und, ja. Aber wichtig ist, ein EBC konvertiert immer besser als eine Produktbeschreibung. Deswegen, wenn die Möglichkeit besteht, ihr habt eine Marke angemeldet, immer ein EBC machen. Fünfter Punkt, dann die Backend-Keywords irgendwo. Die Backend-Keywords sind äh, auch ein wichtiger Bestandteil, sind aber von der Relevanz, ich sag mal, man hat so viel Zeichen in der im EBC, in den Bullet-Points, wenn man noch Keywords unterbringen möchte, Backend machen, einfach immer befüllen mit Keywords, die ihr vielleicht noch nicht in den anderen ähm, Sachen habt, vorsichtig, keine Konkurrenzmarken oder sowas. Kommen wir zum sechsten Punkt, das Thema Bewertungen. Auch ein sehr wichtiger Punkt. Schaut einfach, dass ihr möglichst viele gute Rezensionen bekommt, auf legale Art und Weise. Bitte kommt nicht auf den Gedanken, irgendwelche Plattformen zu nutzen. Eure Accounts werden schneller gesperrt, als ihr denkt. Und wichtig ist, dass ihr schaut, dass auf der ersten Produktseite nur positive Rezensionen stehen. Das macht einen unglaublichen Impact in der Conversion Rate raus. Wenn jemand sieht, ach, das Listing perfekt, Text perfekt, Bilder perfekt, dann scrollt er runter, sieht auf einmal nur noch oh, schlechte Bewertung. Das kommt nicht gut und dann führt das nicht zum Kauf. Dementsprechend alle Bewertungen, die negativ sind oder sowas, auf die zweite Seite voten und auf der ersten Seite nur schauen, dass man vier oder fünf Sterne hat. Dann ist man fein mit der ganzen Nummer. Ne? Das gleiche gilt bei Q&A. Antwortet als Händler auf Q&As. Ich sehe immer wieder Leute, die nicht auf Q&As antworten und dann schreiben irgendwelche Kunden darauf oder Konkurrenten und ja, das Produkt ist total schlecht, das ist doof, das ist, geht kaputt. Wenn ihr als Händler drauf antwortet, werdet ihr meistens besser gevotet, ja, und das heißt, dann eure Fragen sind sinnvoll beantwortet. Ihr müsst es nur machen, ja, deswegen nutzt die Bewertung, indem ihr sie mal abvotet, die Nützlich-Funktion und Q&As einfach, indem ihr diese Fragen der Kunden auch wirklich beantwortet. Vorteile hier, ihr könnt euch bedanken erstmal für die Frage, ihr könnt euren Support darstellen, wie der ist. Ähm, wer das perfekt in Perfektion macht, ist Sonnenglas, ja, ist so eine Solarlampe, könnt ihr euch mal anschauen, die antworten so perfekt auf jede Frage, auf jede Kundenfrage. Man muss sich das mal anschauen. Von denen kann man echt viel lernen, was Kundensupport betrifft. Und wenn ihr das gemacht habt, seid ihr auch wirklich für das perfekte Listing gut aufgestellt. Das sind eigentlich die relevantesten Themen, die ihr also die ihr beachten müsst. Wenn ihr das alles beachtet, Angefangen auch in dieser Reihenfolge, die perfekten Produktbilder, der beste Titel, gute Bullet Points, gute EBC, Backend Keywords und Antworten auf Q&A, nützlich Hochworten der Bewertung, dann seid ihr gut aufgestellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir werden nochmal ein separates Video zum Thema Verkaufspsychologie und Produktvideos machen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal und wir freuen uns aufs nächste Video. Bis bald, euer Anthony.